Wunder Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Leute. Es ist sehr, sehr früh. Wir haben heute das frühe Spiel gegen Enz. Das ist unser drittes Spiel. Und äh, ja, wir können es heute closen. Und wir werden es auch heute closen. Die Jungs sind mega confident. Die haben richtig Bock. Und trifft sich gerade sehr, sehr gut. Äh, da sitzen gerade Lenz und Roman. Und ich wollte ich sowieso noch mal ein paar Fragen stellen. Also kommt doch einfach mal mit. wir mal gucken, was die beiden machen? Wir haben eine Minute 20 vor Match. Und wir machen gerade Besprechung und Briefing. Wir ja, wollen dir aber noch ein paar Fragen stellen. Ja, aber du kannst mich nicht jedes Mal davor voll labern. Ich habe gesagt, lass das abends machen. Oder wenn ich mal Zeit ja, habe... halt... Nee, mach du das. Du die, äh, die Notlösung kann. möchte ich eigentlich nicht sein. Also Jan, du möchtest immer mit Lenz sprechen. Ja, aber wir machen es jetzt einfach mal so. Das geht auch <lacht> die Notlösung nimmst du. Die so. Notlösung. <lacht> Roman, schön, dass wir dich auch mal vor die Kamera kriegen. Du bist ja nicht so oft vor der Kamera. Ja, äh, ich, ich bin so im Hintergrund. Und Influence Lenz, äh, der gerade geflüchtet ist, äh, der macht das auch immer sehr gerne. Wie so ein Goblin da hinten. Ja, ja gut. Roman, was sagst du, wie ist die Stimmung, die Jungs sind jetzt gerade noch am Pracken? Die Stimmung ist super, also die, ja gut, wir sind 2-0 gestartet, das läuft alles so wie geplant oder sogar besser als geplant. Gegen Vitality war natürlich eine super Leistung, also ist für mich im Moment das formstärkste Team. Ja. Haben Sie ja, ja auch in ja der League bewiesen. Ne? Ähm, ja, von daher kann es sich besser laufen, wie es gerade läuft. Elias macht sich super. Der hat sich super ins Team integriert, das ist ein super lässiger Kerl. Spürt auch nicht ganz so sehr den Druck wie andere. Also der ist sehr mhm. entspannt. Und ich denke, der ist gerade auf jeden Fall ein Mehrwert fürs Team. Ähm, und ersetzt Josef hier gut. Ne? Ja, würde ich ja auch so. Also hätte ich jetzt auch so gesagt vom, vom Außenstandpunkt her, dass, dass Elias da auf jeden Fall die richtige. Wahl gewesen ist. Und ähm, gegen Enz, die sind ja jetzt, haben wir jetzt zwei Roster-Changes gemacht und sind deswegen ja relativ weit unten in der, in der Tabelle gelandet, mhm. also in der HTV-Tabelle. Wie siehst du da die Chancen? Also, Enz war bis vor, vor dem Roster-Shanks halt äh, ein absolutes Top-Team und mit Swings sicherlich einen Leistungsträger verloren, der bei Vitality einen super Job macht. Also, der macht jetzt gerade den Unterschied bei denen. Ähm, Manchmal sind das halt auch Charaktere, die in ein Team kommen. Deswegen ist die Konstellation immer wichtig. Gerade wenn, wenn so ein Spieler in ein Team kommt, ähm, dann ist es gar nicht manchmal der individuelle Skill, der entscheidet, sondern einfach, dass er aufgrund seines Charakters auch andere Spieler besser macht. Ne? Also Deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Man kann nicht fünf absolute Superstars in ein Team stecken und denken, es läuft. Das hat man in der Vergangenheit oft gesehen. Und Ich denke, Vitality hat da eine gute Mischung. Bei Ends ist man noch so ein bisschen in der Findungsphase. Mhm. Ich meine ja auch an den Ergebnissen, die haben ja jetzt auch gegen relativ schwache Teams verloren, gegen äh, hier Ecstasy oder wie die heißen. Ja. Äh, haben sie jetzt auch irgendwie 2-0 verloren, glaube ich, vor, vor ein paar Wochen. Ästhetik, meinst Ästhetik, du? Ästhetik, Ästhetik. Ja, ja. ja. also ich würde das immer nicht überbewerten. Ich glaube, die werden sich schon fangen. Die werden auch da wieder... Da, wo sie jetzt stehen, das ist nicht gerechtfertigt. Die sind ja. auf jeden Fall ein Team, was ähm, höhere Ambitionen hat und die werden das auch noch beweisen. Ich hoffe nicht gegen uns. Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber ja, also um... Ich bin, tue mich aber so ein bisschen schwer, so ein Spiel zu predikten, aber ich denke, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, das, ist, äh, das wird ein spannendes Spiel werden und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich danke dir. Auch schön dich mal vor der Kamera zu haben. Ja, wahrscheinlich das und letzte Mal. <lacht> Nein, gut <lacht> Nein. Nein. Luck beim Spiel. Danke dir. Hat oh. das Gefühl, ich habe manchmal Boom gesagt, aber sie prägt es Irgendwas oh. stimmt da nicht. Leute, die denken, die sind Katzen. Wuhuu! Oh. Sie <lacht> sind witzig, Alter. Wuhu! Oh. Wuhuu! Oh. <lacht> oh. oh. Kutschumbenim! Die, die? Ja? Die Gegner heute sind Apex, okay? Ja. <lacht> <Diese> moves, <lacht> du bist auf. Frag den vier. Du hast gesagt, dass du für die Cheesesteak gut. und musst die jetzt auch einmal noch ficken, okay? Für mhm. das nächste für die Cheesesteak, Alter. Alter. Let's go. Ich muss überlegen, wenn wir heute gewinnen, dann werden sie sich doch auch mal für die Cheesesteak, Alter. Nach mhm. drei Wochen ab. in favor of Vance, but they have no kits and they've got to get to the site quickly. But armor to work with, but not oh, on the head, no helmets. And that allows Susanate the first shot. He was a talking point on oh. the desk. Might be a talking point to start out this game. Yeah, ja, viel besser ja. hold be this. Nice. Oh, oh, no! no! oh, now they have a right of passage. He taps it stuck on the ball, But Nails the first shot follows up with good spray control on the second. Reloaded, though, taps it with an AK. Oh my god. Ice. He's about to say should win this out. Tapping bar, needs to peak. He needs to Now he opens ah, the table, and I think he has the time. Oh. Das ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, war auf jeden Fall ein schweres Spiel, auch ein sehr starker Gegner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen und schreibt. Wieder Hashtag Checkmate in die Kommentare. Das hat Karim bis letzte Mal sehr gefreut. Ich danke euch. Herzlich willkommen zu Coinbase Big und ich bin der Jan. Ihr kennt mich schon. Nein, ich gehe nicht ins Wasser. <lacht> Gott, wir haben es nur auf normalen Spot geschafft und nicht Vielleicht. Das ist ja traurig. Des Weiteren, wir spielen einfach so wie sonst auch immer. Nichts kompliziertes. Ich werde irgendwann mal mit schon Calls rauspacken. Aber default fokussiert euch auf cross und auf Tradings. Die Typen werden dreckig gespielt. Holt euch ein Teammate an die Seite. Ey, lass mal hier und da nochmal geil checken. Lass das mal gut nochmal patrouillieren. Lass mal das auf dem Schirm haben. Immer wenn ihr eine Pose aufgibt, sagt an, was Loch ist. lieber. wäre? bombe Kombo. Probieren. Der ist noch gut. so links dann Okay, geht, Alter, komm zu Daddy, Alter. Ich hab nur seine Kusche gehört. Ja, meine Schade, Mann. Schade, danke. Ich smoke mal die jetzt einfach frei. Vielleicht nochmal von B.O.S.? immer so. noch ne, frei? Ja. Geh wieder, Edward. Nein, no, no, ich bin froh! Darin Bruder, 20 Sekunden, was machst du denn da? Weißt du, zeig dich nicht! Wir können schon, ne? Ja, ja. Hey, cool. Um, Clutch down. Okay. Und das war's. Ah, das war's mit Library. Okay, wo? Bleiben ja. Ja, wir müssen halt mal einen Klatsch gewinnen. Das ist T der gegen Klatsch drinnen. So Leute, das war's mit der dritten Episode Living Big. Ist leider dieses Mal nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gegen Enz und gegen Heroic verloren, stehen damit jetzt 2 zu 2. Aber heute äh, gegen Monte oder gegen K23, wir wissen jetzt gerade noch nicht zu dem Stand, wo wir dieses Video aufzeichnen, gegen wen wir spielen. Aber ich denke mal, dass die Jungs das auf jeden Fall machen werden. Und äh, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare eure Predictions für das Game, wie wir heute spielen werden. Und denkt dran, go big. Soll ich noch was sagen? Oder filmst du einfach nur? Okay, perfekt. Ist ein bisschen awkward, aber ist okay. Ich, ich gehe dann.